Muss man Grammatikregeln auswendig lernen, um eine Sprache fließend zu sprechen? Nein, mit der natürlichen Methode braucht man keine Regeln auswendig lernen. Wir Brauchen ohne Zugebrauch braucht gar nicht zu gebrauchen. Klugscheißer, aber du hast recht. Mit der natürlichen Methode braucht man keine Regeln auswendig zu lernen. Die deutsche Sprache ist so kompliziert, dass wir Deutschen sogar ein paar Sprüche haben, um uns bestimmte Regeln zu merken. Heute stelle ich dir ein paar lustige Eselsbrücken vor. Oh mein Gott, das ist so toll! Das ist so geil! Cool. <lacht> ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier.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 Wer brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen gar nicht zu gebrauchen. Wir brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen gar nichts zu gebrauchen. Dieser Spruch ist, wie du gemerkt hast, auch ein Zungenberecher. Und äh, es ist ein sehr nützlicher Spruch, weil das Wort brauchen manchmal falsch benutzt wird. Brauchen hat mehrere Bedeutungen. Wenn es im Sinne von müssen benutzt wird, dann muss man den sogenannten erweiterten Infinitiv benutzen. Das heißt, irgendwo quetscht man ein zu mit herein. Das brauchen wir nicht zu machen. Du brauchst nur den Anweisungen zu folgen, aber bei anderen Bedeutungen braucht man kein zu. Bei anderen Bedeutungen benötigt man kein zu. Ich gehe einkaufen. Brauchen wir noch Milch? Benötigen wir noch Milch? Hier ist kein Zu vorhanden. Aber ansonsten, wenn man Brauchen im Sinne von müssen, gebraucht, dann gilt. Wer Brauchen nicht zu gebraucht, braucht Brauchen gar nicht zu gebrauchen. Edelsbrücke Nummer zwei. Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Wer nämlich mit H schreibt, ist dumm. Dieser Spruch ist nützlich. Die deutsche Rechtschreibung ist nämlich schwer. Die deutsche Rechtschreibung ist bekanntlich schwer. Eine zweite Bedeutung von nämlich. Es gibt vier Jahreszeiten, nämlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es gibt vier Jahreszeiten und zwar Frühling, Sommer, Herbst. Und Winter. Eselsbrücke Nummer 3. Doppel-A, das ist doch klar, sind in Waage H und Paar. Aber in klar, da stört kein H. Ich hoffe, dieser Spruch ist klar. Also leicht nachzuvollziehen. Ich hoffe, dieser Spruch ist klar. Anderen Worten, ich hoffe, dieser Spruch ist leicht nachzuvollziehen. Da stört kein H, ergibt nicht viel Sinn, aber die Bedeutung ist klar. Klar wird nur mit einem A geschrieben. Doppel A, das ist doch klar, sind in Waage, H und Paar, aber in Klar, da stört kein H. Eselsbrücke Nummer 4 Kannst du für das auch dieses oder welches schreiben, muss das S einfach bleiben. Ein ähnlicher Spruch lautet, setz dieses oder welches ein, dann schreibe das mit einem Bein. In diesem Spruch geht es um die Unterscheidung von das mit einem S, und das mit 2 S. Dies ist eine Unterscheidung, die besonders für Deutschlerner sehr schwierig ist. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Ich weiß, dass es so ist. Hier wird das mit 2 S geschrieben, weil der Satz keinen Sinn ergibt, wenn man das durch dieses oder welches ersetzen würde. Ein zweites Beispiel. Ich mag das Kleid, das du jetzt öfters anziehst. In diesem Satz kann man das DAS ersetzen und zwar mit welches. Ich mag das Kleid, welches du jetzt öfter anziehst. Das dritte Beispiel. Das Kind ist glücklich. Hier wird das auch nur mit einem S geschrieben, weil ich das Wort das mit dieses ersetzen kann. Dieses Kind ist glücklich. Eselsbrücke Nummer 5. chen und lein machen alle Dinge klein. Im Deutschen kann man die Endungen chen und lein benutzen um ein Wort kleiner zu machen. Ich kann zum Beispiel eine große Streichholzschachtel haben und ein kleines Streichholzschächtelchen. Dadurch, dass ich Streichholzschächtelchen sage, meine ich eine kleinere Version. Ich meine eine kleine Streichholzschachtel. Es gibt noch viele weitere solcher Sprüche. Es gibt noch viele weitere Eselsbrücken, zum Beispiel die Mehrzahl von Azalee ist Azaleen, die von Kaktus. Nicht Kaktusse, sondern Kakteen – beides sind Pflanzen. Den Tiger sprich mit langem I, jedoch mit IE schreib ihn nie. Du, dir, dich und dein schreibt man jetzt klein, sie, ihnen und ihr aber weiterhin respektieren. Ich hoffe, diese Eselsbrücken waren nützlich für dich und jetzt weißt du auch, was eine Eselsbrücke ist. Eine Eselsbrücke ist ein Spruch, um sich etwas besser zu merken.